Wenn ich ein Paar beim Streiten beobachte, ist es für mich spürbar, wie viel Energie das kostet. Nicht nur Schreien ist anstrengend, bereits seine Wut deutlich zu machen, kostet Kraft. Kraft, die jedoch verpufft, dass sie keine Wirkung beim Partner zeigt. Es ist Energie, die verschwendet wird. Es ist wie ein Reiter, der sein Pferd die Sporen gibt, um einen Hügel zu erklimmen, nur um immer wieder zurückzurutschen. Für den Zuschauer ist das ein trauriges Schauspiel, wie der Reiter immer wieder Anlauf nimmt und mehr oder weniger an der gleichen Stelle versucht den Hügel zu erklimmen, obwohl er eigentlich schon durch die vielen Wiederholungen gemerkt haben muss, hier komme ich nicht hoch mit immer den gleichen Argumenten zu versuchen, den Partner davon zu überzeugen, sein Verhalten zu verändern, obwohl die takanen Versuche genauso wenig zu einem Überwinden des trennenden Hügels geführt haben, ist traurig mit anzusehen. Was ist die Lösung? Dem Reiter würde man gerne zurufen, äh, Probier es doch einmal an einer anderen Stelle. Sollte er es hören, würde er erst einmal stehen bleiben, sich den Hügel nochmals genau ansehen, wo ein besseres Vorankommen vielleicht möglich ist. Genau das gleiche möchte ich den frustrierenden Streitenden zurufen. Äh, was heißt das genau? Wie der Reiter den Hügel könnte der Streitende erst einmal innehalten und nicht sein inneres emotionales Pferd der Entrüstung zum x-ten Mal losgaloppieren lassen, sondern sich dem Partner mit seinen Argumenten genauer ansehen. Wie sieht der Konflikt von seiner Seite aus? Wo kann ich vielleicht doch einen Teilaspekt seiner Sichtweise als berechtigt akzeptieren? Auch wenn es viele Punkte gibt, bei denen ich total anderer Meinung bin als mein Partner, kann ich möglicherweise diesen einen Unterpunkt für gerechtfertigt halten. Sobald ich dem Partner signalisiere, was ich von seinen Argumenten akzeptiere, verringere ich die steilen, abwehrenden Stellen, mein Partner, und der Dialog wird effektiver, es beginnt ein Austausch, der die Beziehung weiterbringen kann und beide Partner in jedem Wort sind näher bringt. Ich will nicht unterschlagen, seine emotionalen inneren wilden Pferde zu zügeln, um die Argumente des Partners zu betrachten, ist ohne Einsatz von Energie auch nicht möglich. Es besteht jedoch ein wichtiger Unterschied im Krafteinsatz beim Argumente wiederholen und beim sich zurücknehmen mit seinen Wuttiraden. Der zweite Einsatz von Energie bringt einen deutlich weiter in der Beziehung.